Herr Germann, das Wort ist weiter frei für die Mitglieder der Kommission. Des Rates hier haben sich gemeldet Herr Damian Müller und dann Herr Robert Kramer. Frau Präsidentin, Herr Bundespräsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es kommt in diesem Rat selten vor, aber wenn wir Anliegen dieses Rates diskutieren, kann es sein, dass es gut gemeint ist, aber nicht immer gut gemacht. Das Anliegen der Grünen ist ja durchaus löblich. weil wir, Wer will von uns nicht? Karotten, die nicht nach Karotten schmecken, Milch, wo man die Kuh noch riecht, respektive das Heu oder Gras, Fleisch, das auch nach Fleisch schmeckt. Wir alle wollen gesunde Nahrungsmittel. Das ist unbestritten. Sich dafür einzusetzen, macht auch durchweg Sinn. Wir alle, meine Damen und Herren, wollen aber hier oder müssen hier feststellen, es ist die falsche Antwort auf eine richtige Frage. Wer es sich leisten kann, und das sind doch sehr viele Menschen in unserem Land, der ist auch bereit, etwas mehr für gesunde Nahrung zu bezahlen. Allerdings gibt es in unserem Land auch viele Menschen, die sind nicht bereit, jeden Preis für Biofrüchte, Biogemüse und Biofleisch zu bezahlen. Diese Menschen holen sich die Nahrungsmittel im Rahmen eines kleinen Familienausflugs im grenznahen Ausland. Und da ist Bio auch Bio aber halt eben einfach billiger und trotzdem hat die Politik in unserem Land beschlossen, für die eigene Nahrungsmittelproduktion höhere Standards anzusetzen. Wir wollen, dass es unseren Tieren gut geht, wir wollen, dass möglichst naturnah gepflanzt wird. Bio ist bei uns kein leeres Wort mehr, auch wenn unter Bio so einiges zu verstehen ist. Dafür hat ja der Bund in den letzten Jahren einiges getan. Ich erinnere nur an die Vorgaben, welche das Parlament in der AP 14 bis 17 unter dem Stichwort Tierwohl usw. So gemacht hat. Und damit ist die Politik, beste Bedingungen für die Volksgesundheit zu schaffen, recht weit gegangen. Weit genug jedenfalls, wie es sich für einen liberalen Staat gebührt. Wenn nun, wie dies die Initiative der Grünen vorschreiben will, noch weiter reguliert werden muss, geht das für mich eindeutig zu weit nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus ganz praktischen Gründen. Erstens halte ich es für unmöglich, die Nahrungsmitteleinfuhren derart zu kontrollieren, dass damit gleiche Standards erreicht würden wie bei einheimischen Nahrungsmitteln, und ich sage bewusst unmöglich, weil eine lückenlose Kontrolle nicht einmal mit den vorstellbar größeren Kosten zu bewältigen wäre. Aber auch weniger hohe Kosten für die Nahrungsmittelkontrolle lassen sich nicht rechtfertigen. Wer würde für diese Kosten aufkommen? Die Konsumenten. Aber kann man den Konsumenten auf wirklich höhere Kosten abverlangen? Ich denke nicht. Mit stärkeren Kontrollen und damit höheren Kosten würden wir aber nicht nur die Konsumentinnen und Konsumenten bestrafen. Bestrafen davon würden wir auch unsere Produzentinnen und Produzenten entlang der gesamten Nahrungsmittelkette von Landwirtschaftsbetrieb bis zum verarbeiteten Unternehmen, von der Käserei bis zur Schokoladenfabrik. Und damit würden wir die Exporte noch einmal zusätzlich verteuern. Und genau das kann aber nicht in unserem Interesse sein, denn wir können nicht von unserer Landwirtschaft auf der einen Seite fordern, dass sie ihre Chancen, Ausländischen Märkten aktiver wahrnehmen soll und dann gleichzeitig Maßnahmen beschließen, die genau diese Produkte verteuern. Die Fairfood-Initiative minimiert also auf der einen Seite Marktchancen unserer exportierenden Nahrungsmittelbranche. Sie trägt gleichzeitig dazu bei, dass der Einkaufstourismus über die Grenze noch attraktiver wird. Und das zeigen meine Erfahrungen, welche ich über sechs Jahre im Dettelhandel auch gemacht habe. Das kann es ja nicht sein. Es wäre ein Schuss ins eigene Knie, der langfristig sehr schmerzhaft wäre für die Nahrungsmittelproduzenten wie für die Konsumentinnen und Konsumenten. Und an dieser grundsätzlichen Haltung ändert sich auch der gut gemeinte Vermittlungsvorschlag von Kollege Zanetti alias Nationalrat Beat nichts. Er ist zwar durchaus in einem liberalen Sinne, wenn Anreize geschaffen werden, das aber schafft das Problem mit den Kontrollen und folglich mit den hohen Kosten nicht aus der Welt. Denn auch hier gilt wieder einmal der Satz eines berühmten deutschen Philosophen, der sagt, es gibt nichts Richtiges im Falschen. Und die Initiative der Grünen ist, wenn auch gut gemeint, halt leider falsch. Man kann sie nicht verbessern, man kann sie nur ablehnen. Ich bitte Sie, dies ebenfalls in diesem Sinne des Kommissionssprechers zu tun.